Das ist der Schnepfenlocker. Innerhalb der EU ist ja die Frühlingsjagd verboten, also fällt auch die Lockjagd flach. Aber im Herbst ist nochmal so eine Nachbalz und da kann man ihn verwenden. Es hört sich so an. Ein Klang so echt wie die Natur. Holz- und Platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd.